Herzlich willkommen zu einem neuen Video am Dienstag. Heute trade ich mit Broker Binary Send. 60 Sekunden. Start trade beträgt 200 Euro. Zuvor schaue ich mir wie immer die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben sehr wichtige News im Stahlsteuer, im Euro. British Pfund. US-Dollar und dem Kanadisch Dollar. Als nächstes suche ich einen Trade nach meinen Einstiegskriterien. Ich gehe zwei bis fünf mal rein, den gleichen Betrag. Das sieht gut aus. US-Dollar, Japanisch Yen bin ich jetzt dreimal drin. Ich nutze insgesamt sieben Indikatoren. Drei Standardindikatoren und vier sind meine eigenen Indikatoren. Das sieht jetzt sieht es gut aus. alle drei Trades gewonnen. Wer sich für meine Strategie interessiert, kann sich bei mir melden. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Aktuell habe ich eine Corona-Aktion laufen, die geht bis 31.12. Ihr bekommt Premium Videokurs plus VIP Mitgliederbereich plus mein Privatcoaching für 848 Euro bzw. 449 Euro. Ab 1. Januar wird es nur noch den Videokurs geben, der kostet dann 599 Euro und das Privatcoaching. Heißt dann Masterclass und kostet 2.000 Euro. Ist dann natürlich noch ein anderes Niveau. Also ihr spart 849 Euro bzw. 749 Euro. Wie gesagt, wer sich dafür interessiert, kann sich melden. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.